Mein Heimatbezirk. Die ganze Stadt Wien hält im Penzinghof, könnte man sagen. Weil es gibt keinen Bezirk, der genauso divers ist wie die gesamte Stadt. Am östlichen Rand ist das ein Bezirk, der teilweise noch in sehr armen Zuständen ist. Wo wir Gebäude haben, die längst einer Sanierung bedürfen. Und am äußersten Rand des Bezirkes, hin Richtung Niederösterreich, haben wir so wohlhabende Häuser wie kaum in anderen Bezirken. Diese Unterschiedlichkeit fasziniert mich auf der einen Seite, auf der anderen Seite ist es mir Auftrag, den auch in den Bereichen zu verbessern, wo er noch nicht so gut ist. Und dort, wo wir die Kulturgüter haben in diesem Bereich, sie auch zu schätzen und zu unterstützen wie Steinhof, dass dieses Kulturgut als Weltkulturerbe anerkannt wird, weil es kein zweites mehr in dieser Welt gibt. Da gilt es auch, die Verkehrsanbindungen zu verbessern, wie zum Beispiel eine U-Bahn-Verlängerung in den Westen oder den Schnellbahntaktverkehr zu verdichten oder den 49er einfach zu beschleunigen und öfters fahren zu lassen. Und es gilt die Nahversorgung hier weiter sicherzustellen, nicht nur Shoppingcenter am Stadtrand zu haben, sondern dass die Menschen unmittelbar vor Ort einkaufen gehen können. Die Klein- und Mittelbetriebe sind die Bereiche, die unsere Wirtschaft stützen, die die Arbeitnehmer stützen und die den Konsumenten das Leben ermöglichen, das wir uns in einer Stadt erwarten, in einer urbanen Welt, nämlich wo wir rasch zu allen Gütern kommen können, in der persönlichen Versorgung, aber auch in der öffentlichen Versorgung, wie zum Beispiel im Spitalsbereich rund um Steinhof. Ich habe daher kein Verständnis, dass wir die gesamten Pflegeeinrichtungen, Gesundheitseinrichtungen im Westen von Wien fast alle auflösen wollen von einer rot-grünen Stadtregierung. Das kann es nicht sein. Die Menschen im Westen von Wien haben auch Anspruch darauf, dass ihre Gesundheitsversorgung in Zukunft sichergestellt wird.